Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare auf der ps äh, Wir spielen weiter, wo wir unseren Arm reparieren lassen müssen. Ja, nach unserer gefailten Mission. Wir haben keine Items, nichts, aber es zieht schon recht. Technisch aus hier drin. War nicht, was hier getestet wird. Es ist das nur ein Kampf. Kampffeld? Haben die haben die keine Frauen? Ist das, ne? Ne, das sind alles Typen hier. Ah ja, wir müssen dem nachstudium Ich gucke mich gerne ein bisschen um bei solchen Sachen tatsächlich, auch wenn es nur ein COD ist. Da ist Gideon und unser EXO Research. hier herüber. Na los, legen Sie den Arm auf den Tisch. Okay, ich lasse eine Diagnose durchlaufen. Versuchen Sie bitte, Ihren Arm zu bewegen. Ich nehme eine kleine Änderung vor. Moment. Okay mal bitte nice. ich denke ich erkenne das problem noch einmal bitte alles klar fertig aber ich empfehle einige schießübungen um die kalibrierung zu testen wird ist nix? Da werden wir wahrscheinlich ganz viele technische Daten rausfinden über unsere ganzen Exos, aber Auf zum Schießplatz. dann, erfahren. Lauf mal vor. Ich Bin neu hier. Ich weiß nicht, wo alles ist. Ah jetzt prügeln sich da wirklich. Ja, den Angriffsexo. Die armen Schweine haben keine Chance. Doch so kommen sie dagegen an. Ah ne, nicht mal. Alter. Da macht ihr alle fertig. Cool. Noch was? Nee, die Tür ist zugestellt, aus welchen Gründen noch immer. Hi, Gideon, bitte. Du schon wieder, Ilona. Willst du was beweisen? Muss ich nicht. Ich bin schon auf Platz 1. Hm. Dein Exo ist mit einem Overdrive ausgerüstet. Setz ihn ein, um einen taktischen Vorteil zu erlangen. Die Overdrive-Batterie leert sich schnell. Setz ihn also sparsam ein. An die Station, wenn du bereit bist. Aktiviere Zieltraining. Oh, das ist ein bisschen lauter. Runde 1. Blaue darf ich nicht treffen. Ich vermute mal, einfach Blaue darf ich nicht treffen. Ich kann das gerne auch mal ausprobieren noch. Würde für mich jetzt einfach Sinn machen. Ja, genau. Lau ist Tabu. gemein da, wo sie aufeinandertreffen, das Ding. Den Feind hinzustellen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Zum Granatenplatz. Du musst mit den variablen Granaten üben. Nee, finde ich cool, also wirklich. Boss, die Simulation ist jetzt startbereit. Verstanden. Mitchell und ich sind in einer Minute da. Knapp dir ein paar Granaten und absolviere den Trainingskurs. Bei variablen Granaten kannst du sofort den Typ wechseln, je nach Bedrohung. Aktiviere die Konsole. Wirf eine Warngranate! Okay, ich habe drei Granaten anscheinend. Schießt durch Wände, um diese Ziele zu treffen. Auf EMP wechseln und die Drohnen ausschalten. Okay, das war das EMP. Wirf eine intelligente Granate und visiere ein Ziel an, um sie zu lenken. Kontakt, Splitter, Int. noch mal, diesmal als richtige Herausforderung. Ah, ja, ich auch. EMP waren blend Mal so mal kurz. Jetzt haben eine intelligente in die Luft. Das war zwei Dumm. Da ist von der Anfang. Okay, mit, mit den Granaten muss ich ein bisschen spielen, weil die sind mühsam. Muss ist Amp? Ja, mit Granaten bin ich scheiße. Achso, hier gibt's ein... Äh, es gibt sogar einen Leader-Score. Geil. Ja, da hätte ich besser machen können. Ich hol's ausprobieren, das geht. Ich könnte es nochmal besser machen. Mach ich aber nicht. Zehn Bedrohungen gibt's. Die Hälfte habe ich gefunden, das war's. Und da ist noch eine. Und noch eine. Jetzt ist immer die Mühsamste natürlich, weil die ist weg. Okay, ich kann nicht ins Haus rein, das heißt im Haus ist sie nicht. Also. Oh ne, wenn ich die jetzt noch finde am Schluss. Ich will nochmal... Wo die? Mann. Die ist irgendwo gut versteckt. Oh, Menno, ich dachte, ich kann jetzt hier was holen. Mal hier oben. Nein. Okay, ich geb's auf. Mann. Ich finde die letzte noch vielleicht. Pass auf, eins wird uns zusehen. Diesmal gehe ich vor. Ausrüsten. Deine Ausrüstung. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Joker, wir kommen hoch. Schalte die Simulation diesmal auf Angriffsmodus. Verstanden. Es kann losgehen. Ah, wir nochmal dasselbe. Bereite Angriffsmodus vor. Simulationsstart in 3, 2, 1, ausführen. Ich gehe vor. Meine Richtung. Setz den Overdrive ein! Ein bisschen mehr Feinde, weil ich keinen Schalldämpfer drauf habe. Äh, ja, klar. Ja, okay, die Waffe war eine Scheißwahl. Okay. Ausführen. Ich gehe vor. Meine Richtung. Da können Sie! Ausschalten! Setz den Overdrive ein! Muss nachladen lassen. Wenn ich Ziele und den Atem anhalte, nachdem er diese Animation gemacht hat, geht er raus. Guck mal, ich, ich halte L1 gedrückt und Ja, jetzt muss ich... Nicht. Dann ist er immer rausgegangen direkt wieder, obwohl ich mich nicht bewegt habe. Also auch wenn ich mich... wenn der Controller leicht bewegt. Ich muss jetzt sehr genau arbeiten. Ich bin der Meinung, die Sniper war die richtige Wahl, aber die zweite Waffe ist komplett kacke. Hätte ich gewusst, dass ich nochmal in die Simulation gehe, weil ich kann im Fernseher nicht zu laut haben, sonst habt ihr einen, äh, einen doppelten Sound, dann... Ich lasse ihn jetzt einfach laut durch, ob das geht. Ich ich bin hier eigentlich Warn, Blend, EMP. Die klingt gut. Also gut, wähl deinen Zugangspunkt. Wir treffen uns beim Medienraum. Geh über das Furzel weg. Okay, es gab drei Vorstoßpunkte dieses Mal. Wir haben hier einen Völker. Eine okay, oh, cool. oh, ja. Chill doch mal. Vielleicht eine Waffe, die nicht drei Schuss ist. Ist wirklich aggressiver. Sicher. Mitchell, zum Medienraum. Ah. Punkt, äh. Mr. President, wir sind hier, um Sie zu retten. Ich brauche Ihren Authentifizierungscode. Alpha Zulu, Tango. Bestätigt. Bleiben Sie hinter uns. Los geht's! Atlas 01, Achtung! Wir registrieren eine große Einsatztruppe, die sich der Position nähert. Verstanden, Profit! So Setz deine EMPs ein! Muss ist die MK14? Hacke ist die. Nein, habe ich schon die KF5 gehabt? Ich hatte doch noch eine andere. Da, KF5 mit verbessertem Ziel. Mitchell, setz deine Angriffstrohne ein. Boah, die Drohne ist voll heftig. Und noch mehr? Waren das alle? Ich glaube, das waren alle. Ah ja, nee, noch gesagt, erkannte Bedrohung 2 ist okay. gesichert! Immer weiter! Ach, der ist jetzt weg. okay. Los, los! Ja, das ist nicht ganz eben, der Boden, ne? Seht ihr, wie viel Wasser da noch steht an einzelnen Orten? es geht Gut. nicht. Wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. benötigen sofortige Evakuierung. Verstanden, nee. Atlas 01. Evakuierung ist unterwegs. Weiter, weiter. Schaff den Präsidenten rein. Mach es diesmal richtig. Ja, diesmal geht mein Arm auf. Ist denn bestätigt, dass der Kahn von uns kommt? Prophet, das Paket ist sicher. Verstanden, Atlas 01. Ein Warbird kommt und. Ich bin zu weit vorne, ich bin zu weit vorne. Ach so. Könnt ihr vielleicht helfen kommen? Ich weiß ja nicht, aber so alleine ist es hier dann doch ein bisschen kacke. Bin ich jetzt mal so besser jetzt, jetzt trinke ich mal was. Profit, das Paket ist sicher. Verstanden, Atlas 01. Ein Warbird kommt und bietet Luftunterstützung. Ankunft in einer Minute. Verstanden, Profit. Also gut, verschanden. Setz dein Schild ein! Für was? Der Schild macht hier nichts. War rechts nicht mein Heal? Ja, oh, ich bin im Stromkasten hängen geblieben, natürlich. Ich hab sie gesehen, danke Spiel. Gut, machen wir alles nochmal. Verstanden, Atlas 01. Ein Warbird kommt und bietet Luftunterstützung. Ankunft in einer Minute. Verstanden, Prophet. Also gut, verschanzen. Kontakt, 9 Uhr. Die machen wir mal rein. Setz dein Schild ein. bringt mir halt einfach herzlich wenig. Ja, hier. So, ich bin ja dran, Chill. Mein Gott, immer dieser Stress hier. Da haben wir ja einen Experten vor uns. Er entwickelt sich, Sir. Er ist bereit für echte Einsätze. Gute Arbeit, Junge. Willkommen bei Atlas. Danke. Oh yeah. Wir können verbessern. Ich will mehr Leben. Ich brauche mehr Leben. <lacht> Nach Korea dachte ich, ich werde durch. Aber eins gab mir was, woran ich glauben konnte. Den Fuß in die Tür zu kriegen ist eins. Man muss beweisen, dass man dazugehört. Ich bekam meine erste Chance zwei Monate später. Vor etwas über zwölf Stunden wurde der nigerianische Premierminister Samuel Abidoyo entführt, als er am internationalen Technologiegipfel in Lagos teilnahm. Wir vermuten, dass die KVA dahinter steckt. Eine antiwestliche Terrororganisation, gegründet von ehemaligen tschetschenischen Separatisten. Der Aufenthaltsort und die wahre Identität ihres Anführers, Codename Hades, sind unbekannt. Das Tatmotiv ist unklar, doch die Entführung fügt sich in eine Reihe von Aktionen der letzten Jahre ein, die der KVA zugeschrieben werden. Ihr Auftrag lautet, die Truppen der Gastgebernation unter Captain Ajani zu verstärken und die sofortige Freilassung des Premiers zu erwirken. Diese Amateure denken, sie verstehen was von Geiselrettung. Wir zeigen ihnen, wie es geht. Beeil dich, Kleiner. Hey, eine Sekunde, ja, das... Das sunking spielt. noch. Okay, gut. Ziemlich faszinierend. Wow. Verlieb dich nicht ins Spielzeug. Erst benutzt. Gideon, meine Männer sind in Position. Wir starten auf ihrem Befehl. Verstanden. In fünf geht's los. Bring uns ja nicht um, kleiner. Alles klar. Haben Sie diese Szene mit echten Menschen gedreht oder nicht? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es sieht ein bisschen künstlich aus, aber irgendwie sieht es ja echt aus dafür. Du bist online. Flugdrohne aktiv. Schicke dir die Übertragung. Hab sie. Jetzt ganz ruhig. Nähern uns Zielgebäude. Ich mache noch gar nichts. Mehrere KVA-Einheiten. Südraum im ersten Stock. Flieg weiter. Konferenzraum direkt voraus. Achso, ich bin nur diese kleine Fliege jetzt. Aber das macht nicht ich. Da ist der Premierminister. Boss, guck doch mal, wer bei ihm ist. Oh, das. Schalten wir ihn aus? Der Premier hat oberste Priorität. Geboren zum Sterben. Manche schuldig, manche unschuldig. Die Frage ist nur, wann und wie? Ich kann nichts machen, übrigens nur links und rechts drehen. Ganz im Gegenteil. Es bringt sogar sehr viel. Alter. Prophet, Sie haben meine Geisel umgebracht. Wir schlagen es. Oh ja. Verstanden, Atlas 2. Das haben sie. Alle Teams, Freigabe, Freigabe. Drei Minuten zur Linie Alpha. Die Zeit läuft. Wenn wir angreifen, töten sie den Premierminister. Das tun sie sowieso. Wir holen ihnen Leben raus. Verbox nicht. Ich probiere es. Alter. Meine Männer sind in Position. Niemand feuert ohne Befehl. Verstanden. Hallo. War da los ein Befehl oder war das jetzt. Nein, ich wünsche, wenn ich jetzt schießen würde, es gäbe zu viele Feinde, das wäre. Ich kann immer noch keinen Double Jump einsetzen. Bei vier kann ich auch nicht gut landen. Mit Magneten, okay. Absolut keine Geräusche auf jeden Fall. Stummladung bereit machen. Als ob so eine Stummladung einfach mal den kompletten Schall dämpft, ne? Okay, der Prezi ist weg. Der das war mal hier. 100 Meter. Hier entlang. Profit, wir haben die Randgebäude gesichert und rücken zum Ziel vor. Verstanden, 2-1. Los. Gesichert. Sehen wir uns das an. Mitchell, Joker. Ja, wie auch immer. Wir machen das einfach. Was zum Teufel ist das? Harmonischer Puls. Die Biodichte durch so ziemlich jedes Material. Showtime! Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt vier KVA-Mitglieder im Raum. Markiert. Das sind Geiseln. Schalten Sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Ziel bestätigt. Mitchell, Ziele markieren. Sie werden eine da Geiseln ist noch einer. Nein, ich hab doch... Was muss ich denn machen sonst? Da ist Showtime. einer. Da ist einer. Klar, du bist da ist nochmal einer. Und... Der, da ist einer. Sind Wir sie aus. Auf dein Zeichen, das war kein... Das war doch kein Verbündeter. Showtime! Der da gehört dazu, der gehört dazu. Und da hinten ist noch einer. Da ist er. Cool. Alle Ziele erledigt. Bei dem wusste ich mit Sicherheit, weil das werde der, der vorhin einen umgebracht hat. keine Bewegung! Sieht aus, als wäre Hades geflohen. Nicht unser Problem. Mitchell, den Premier sichern. Alle Geiseln sind weg. Die Technologen des Treffens. Die KVA wollte sie, nicht uns. Gianni. Äh, was? Meine Männer haben sie in einem Truck gesichtet. Farbe. Äh, welche Farbe? Weiß. Position. Wo? Sie verlassen die Innenstadt. Okay, Bewegung. Team Alpha sichert die Sichtverbindung. So, hier sind sie sicher. Danke, okay, Soldat. Oi. 2 1. wir haben Verkehrsüberwachungsaufzeichnungen eines weißen Trucks auf der Independence Road südwestlich. Roger. Den müssen wir jetzt holen. Ich bin gar nicht zu... Okay, 30 Meter ja. Ich bin gar nicht zu so weit weg, hallo. Bullshit. 21 wir haben Verkehrsüberwachungsaufzeichnungen eines weißen Trucks auf der Independence Road südwestlich. Na, alles klar, ja, schön, bleib am Handy, Kollege. Scheiß Berufsverkehr. Die gejanische Armee, runter! Aus dem Weg! Ja, hat nichts gebracht. Runter das heißt, mit Raketenwerfer auf dem Bus! eine Granate da. Nee, da liegt Raketenwerfer. Nein, wir haben nicht getroffen. Sie setzen im G ein. Hä? Jo, ich sehe einfach ich bin gestorben, Mann. Ich bin zweimal gestorben. So. Ach komm, on, fickt euch doch alle! Da kam doch alles auf einmal, wie soll ich denn das machen? Fick dich, fick du dich, ach so eine Wahlgranate, wäre, wäre eine Idee. Falsche. Die wollte ich haben. <lacht> ah ja, da oben sind sie. noch mal eine Sichtgranate. Aber ich glaube das war jetzt nicht mehr ansatzweise die letzten. Okay. Eine habe ich noch. Das war vor allem die falsche. Nope. Da. Ich glaube, das war es jetzt langsam. Hoffe ich. Ich bin da... Okay, ich muss in der Mitte bleiben. Ich finde Feinde mit der Faust umzubringen, sollte auch Bonuspunkte geben. Ja, mindestens genauso cool. du ja, dude, verreckst du gleich mal. Okay, das sollte so sterben anscheinend. Weil ich habe den jetzt mehrfach getroffen, das habt ihr auch gesehen. in Bewegung, halber Kilometer südlich. Wir können eine Abkürzung durch die Gassen nehmen. Verstanden, wir kümmern uns drum. Sie Sie Hier okay, wenn ich Muni finde, habe ich wieder Granaten. Bis dahin bin ich jetzt mehr oder weniger blind ein bisschen. Bei dir habe ich immer noch das ist Brandgranate. diese ja voll heftig habe ich die nicht will auch so eine coole granate haben vielleicht habe ich die auch ich habe eine Kontaktgranate. ach so die explodiert sofort wenn sie gelandet ich dachte die bleibt liegen so claymore mäßig dann Dass er zu uns gehört. Ach so, das sind Feinde. Zum Glück sagt er mir das. So, ich glaube, jetzt haben wir es langsam. Habt ihr alle keine Waffen dabei? So. Ich find das wohl cool. Da oben sind wieder Gegner. Okay, wir gehen immer mehr in die Arena-Kämpfe statt offene Straßen. Ich weiß, viel Varietät kann man nicht einbauen, außer man spielt halt äh, schießstandmäßig. Aber jetzt gerade so Arena zu Arena zu rennen, finde ich jetzt ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Wir müssen flankieren! Mitchell, den Kampfwagen flankieren! Probier's, okay? So, ich glaube, jetzt bin ich auf der richtigen Seite. Das klettern. Sauber. Haben noch Feinde da? Nein, okay. Gut, dann klettern wir jetzt. 2-1. Ziel-Truck bieten nach Westen auf den Liberty Highway ab. 500 Meter. Ist gleich da. Hier durch. Wir müssen über diese Mauer. Stabil. Über die Straße. Feinde auf den Mittelschleifen. Kontakt. Batman 2. Mit irgendwelchen Typen. Auf Seite der Straße, Auf okay, ich kann angefahren werden. <lacht> Ups. Cool. Über die Straße. schon Ja, nicht jetzt, nicht jetzt. Jett. So. Der Sette möchte gerade fast erwischt. die Hunde mich angreifen wollen, auch wenn ich es nicht will. Zum Teufel willst du hin, Mitchell? Ich will da hoch. Verstanden, Prophet. Mitchell, zu mir. Ich bin schon da, Kollege. Jetzt? Wo? Da. Viel zu schnell. Das gibt eine Buße in der Schweiz. Man merkt schon, ich bin Schweizer. Das, ist das Einzige, was ich hier unterfährt, ist, ist zu, zu schnell, oder? Ne? Ich bin schon gesprungen, Kollege. Aber nice try. Und folge mir. Wenn man nur den Fahrer ausschaltet, geht es schneller. Ja, ja, ich mache das schon. Mache ich noch? Ups. Wo habe ich jetzt eine Pistole? Autsch. Boah, das war ja schon knapp, ne? X, X, X, X. Wow, dude. Angeblich bringt das ja nichts, auf die Reifen zu schießen, aber... R3. Yo, was sind denn wir für richtig krasse oh, äh, Typen. Okay, ich muss sagen, ich finde es irgendwie cool, dass sie das mit Quicktime events mischen. Feindlicher Heli, ausschalten! Heli, na klar... ja natürlich, mitten in der Stadt. Heli, alles. Ich komm einfach mal rüber, keine Ahnung wieso. Und dann geht's auf diesen Bus hier wahrscheinlich. Weee, vier, vier, vier, 4 Autsch, das ist weh. Oh, da gibt es Gas, ne? Autsch, Autsch, Autsch, Wasser? Boah, zum Glück nur Wasser. Bitte, schnell. Ich kann nicht schnell schwimmen. Ich konnte ja nichts machen. Ach so, Fierik, muss ich drücken direkt. Ich wollte dazu zuerst runter schwimmen. Und das ging einfach nicht. Ja klar, die Geißler trinkt nach fünf Sekunden, aber ich krieg das zwei Minuten hin am Stück, ne? Wobei, es sieht jetzt nicht so aus, als würde es noch klappen. Komm, schwimmen Ich drück grad nach oben, dass es das klappt, aber... Ich glaube, wir sind weg. Hey! Ah, nee. Nicht schlafen! Es ist erst vorbei, wenn ich es sage. Aye, aye, Captain. Ah, bitte sag mir, dass er am Leben ist. Ganz locker. Er atmet. Noch. Was wollen die überhaupt mit dem Typen? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Das geht nur das Hauptquartier an. Bist du zufriedener, Johnny? Du hast gehalten, was du versprochen hast. Heute gebe ich einen aus. Gar nicht übel, Mitchell. Dankeschön. Ja, ich glaube, wir haben... Ich habe jetzt noch einen Schluck genommen, weil ich verkackt habe, aber... Ja, komm, hauen wir rein. So. Ich sollte mir hinten noch... Das Zurückschriften bei Treffern um 40. Oh, das ist voll gut. Da muss ich mal langsam Rückstoß machen, zuerst, so dann ich da hinkommen. Steiger Zielgeschwindigkeit ist okay. Das brauche ich jetzt nicht zwingend. Cool, also ich bin jetzt die Folge. Ich sehe gerade wegen der Zeit, dass wir ein bisschen dran sind schon. Ich bedanke mich für's Zuschauen, falls euch gefallen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Äh, wie gesagt, bis jetzt bin ich nicht so ein riesen Fan davon. Es ist okay, es ist ganz interessant, aber nicht mein Lieblingsteil auf jeden Fall. Aber, ja, vielleicht wird es noch, mal schauen. Es ist ja erst der Anfang, also ich lasse mich nur überraschen. Ich gebe ihm auf jeden Fall eine Chance. Ich glaube, 15 Kapitel sind es, habe ich online gefunden. Also, wir werden sehen. Ja, danke für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!